Habt ihr Lust auf richtig lecker, fluffig weiche Sauerkrautbrötchen mit Speck? Guckt euch das einmal an! Ich zeige euch, wie einfach die mit Hefewasser gehen. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Ich habe hier einmal 220 Gramm Dinkel und 280 Gramm Weizenmehl. Die habe ich einfach schon mal miteinander vermengt. Und gebe jetzt ca. 100 Gramm Sauerkraut hinzu und 125 Gramm Speck. Den Speck könnt ihr auch mit Schinken oder ähnlichem ersetzen. Die Veganer können natürlich geräucherten Tofu nehmen. Dann habe ich hier noch ein bisschen Butter. Das könnt ihr mit Öl austauschen. Deswegen habe ich das in Grammzahl eben aufgeschrieben. Und auch die Milch kann gegen Pflanzenmilch ersetzt werden. Dazu Natürlich das gute Hefewasser. Selbsthergestellte Hefe, ganz einfach. Und wie die funktioniert, erfahrt ihr oben rechts unter dem I. Das Ganze geht dann schon jetzt ab in den Mixer. Ich füge absichtlich kein Salz hinzu, denn der Speck ist ja schon salzig genug. Das könnt ihr aber nach Gutdünken natürlich entsprechend umändern. Wir versuchen so ein bisschen das Salz zu reduzieren. Und der fertig geknetete Teig geht nach circa 10 Minuten, also 8 bis 10 Minuten, kann der hier zur Seite gestellt werden. Ich habe das einfach in eine andere Schüssel gegeben, dann kann ich nämlich besser die Poren noch mal beobachten. Deckel drauf und bei Zimmertemperatur stehen lassen und zwar so lange bis er so aussieht. Er sollte wirklich schon blasen werfen. er könnte jetzt noch ein bisschen länger da sein. Bei mir hat das so circa 12, 14 Stunden gedauert. Das ist aber nur ein ungefährer Richtwert. Denn wenn ihr Hefe selber herstellt, dann ist es ein Naturprodukt und manchmal ähm, ist es so, dass nach acht Stunden der Teig schon überquillt und manchmal dauert es 24 Stunden. Lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen und guckt nochmal meine Playlist zum Hefewasser. Da sind doch viele Informationen drin, wenn ihr mal Probleme habt oder nicht weiter wisst. Ganz tolle, hilfreiche Videos. Ansonsten kommt in meine Facebook-Gruppe oder werdet Mitglied, denn da bekommt ihr dann immer sofort eine Rückmeldung auf eure Fragen. Oder wenn etwas unklar ist. Und ich zerteile jetzt hier erstmal meinen Teig in der Hälfte durch. Es werden insgesamt acht Brötchen. Wenn ihr daraus Baguette formen möchtet, dann könnt ihr die jetzt so halbiert lassen. Formt sie längs und dann ungefähr ja, fünf bis zehn Minuten vielleicht länger im Backofen lassen. Die genauen Rezeptangaben, die Temperatur und die Dauer findet ihr natürlich wie immer unten unter dieser Beschreibung. Und auch natürlich die Mitgliedschaft oder auch die Facebook-Gruppe schicke ich euch dann natürlich auch nochmal hin. So, und äh, apropos Mitgliedschaft, ich möchte mich ganz recht herzlich bei Maren Kälberer bedanken. Mein Goldmitglied, ich freue mich riesig, dass du da bist. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet und wirklich auch einen ganz tollen Service mit Hintergrundinformationen, Videos vorab, dann seid da herzlich willkommen. Wie gesagt, Link unter dem Video. So, ich habe jetzt meinen Teig in acht gleiche Teile geteilt und rolle mir die jetzt erstmal schön rund. Ich habe ein Backpapier neben der Kamera stehen, da gehen die schönen Stückchen jetzt drauf. Einfach hier so rollen. Wenn der Teig zu weich ist und zu klebrig, dann nehmt entweder ein bisschen Öl an den Händen oder ein bisschen Mehl. Das, was für euch am besten ist. Bei mir variiert das, mal nämlich eher Mehl, mal eher Öl. Bei diesem Brötchen optimal, weil die schön rustikal sind. So, schön drehen. Das klappt wirklich super einfach. Selbstverständlich könnt ihr die Menge vom Speck und vom Sauerkraut auch umändern und da mehr reinmachen. Bei mir ist es ein tolles Resteessen gewesen, denn wir hatten tatsächlich 100 Gramm Sauerkraut übrig. Das war übrigens ein selbsthergestellter. Fermentieren ist wirklich was richtig Tolles, sehr gesund und lecker. Hefewasser ist nichts anderes und deswegen so gesund für euch. So, die Brötchen, die drücke ich jetzt noch ein bisschen flach, damit die nicht so wie runde Kugeln werden. Und dann, nachdem Sie noch mal ein paar Minuten haben ruhen dürfen, gehen Sie in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für circa 20 bis 30 Minuten hinein. So und jetzt schneide ich die guten Stückchen an und ich kann euch wirklich sagen, die sind traumhaft lecker! Wenn ihr Bilder von euren Werken macht, dann schickt sie mir doch gerne mal über Instagram oder Facebook. Ich freue mich da riesig drüber. Macht einfach einen Vermerk, Hashtag Emma Backt oder Emma Magians, da freue ich mich riesig drüber und zeige eure Kunstwerke natürlich auch immer gerne. Richtig fluffig, weich und lecker. So und demnächst zeige ich euch noch mal ein paar neue Videos, was passiert, wenn man kein Mehl hat, wie ihr da dann backen könnt. Lasst euch da wirklich überraschen und seid gespannt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken freue mich über eure Kommentare, teilt das Video, damit auch ganz viele erfahren, wie einfach und lecker man Hefe selber machen kann und damit magt. Und auf dem Bildschirm siehst du jetzt weitere Videos. Ich bin bald zurück, eure Emma.